Zum Auftakt eines zweitägigen Besuchs in Indien hat Bundeskanzler Scholz mit Premierminister Modi eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Staaten vereinbart. Gestärkt werden soll auch die Kooperation im Verteidigungsbereich. Scholz hatte im Vorfeld seines Besuchs eine klare Haltung Indiens zum Krieg gegen die Ukraine angemahnt. Delhi pflegt enge wirtschaftliche und militärische Beziehungen zu Moskau und hat den russischen Angriff bisher nicht verurteilt. Der Bundeskanzler am Grab von Mahatma Gandhi, dem berühmten Vertreter der Gewaltlosigkeit. Ein Programmpunkt mit symbolischer Bedeutung, denn im Gespräch mit dem indischen Premierminister Modi geht es auch um die russische Kriegsgewalt gegenüber der Ukraine. Indien beharrt auf seiner neutralen Position, will Russlands Vorgehen nicht verurteilen, belässt es bei einem eher allgemeinen Friedensappell. Seit dem Beginn der Vorgänge in der Ukraine hat Indien darauf bestanden, dass der Konflikt durch Dialog und Diplomatie gelöst werden soll. Olaf Scholz wiederum weiß, dass Indien seine Ölimporte aus Russland im letzten Jahr vervierfacht hat und dass Russland nach wie vor Indiens wichtigster Rüstungslieferant ist. Er vermeidet Kritik daran, betont stattdessen die gemeinsamen Interessen Deutschlands und Indiens, der viert- und fünftgrößten Volkswirtschaften der Welt. Deshalb setzen wir uns beide dafür ein, dass es jetzt endlich klappt mit dem Freihandelsabkommen unserer Länder. Ein ganz wichtiges Thema. Ich werde mich auch persönlich engagieren, dass diese Sache nicht so lange dauert, wie sie bisher schon gedauert hat. Am Nachmittag ein touristisches Highlight, das Grabmal des Großmoguls Humayun, anschließend Gespräche mit jungen Indern. Die Frage, wie mehr Fachkräfte des 1,4 Milliarden Menschenlandes nach Deutschland geholt werden können, steht morgen auf der Tagesordnung, wenn Olaf Scholz weiterfliegt in die Hightech-Metropole Bangalore.